Also die Freude am Job macht sehr viel aus, dass du also die Arbeit gerne mit Kunden und jeden Tag lernst neue Menschen kennen, das macht sehr viel Spaß. Also aufstehen, Kaffee trinken, ein bisschen Zeit mit der Familie in der Früh, dann fahre ins Büro, check die E-Mails und dann geht es schon zu den Kunden. Alles sehr abwechslungsreich. Eben, wie gesagt, viel Freude mit den Kunden. Jeden Tag neue Menschen. Und man kann sich die Zeit eigentlich sehr gut einteilen. Immobilien ist eigentlich ein großer Bestandteil im Leben, wo Menschen sehr wichtig ist, dass sie sehr glücklich sein. Seit 2018. Bei Remax. Ja, man muss, man muss fleißig sein und die Kunden müssen zufrieden sein, professionelle Arbeit und dann kommt der Erfolg eh alleine. Kurze Zeit mit der Familie in der Früh und dann geht es ja schon in die Arbeit. Positive Energie. Das muss man nicht wissen. <lacht> mit Zeit mit der Familie. Ziele setzen, Ziele erreichen. Meine Spontanität. Urlauf von oder Fußballzuschauen. Bayern München. Malediven. Mehr. Chips. Und ACDC. Bier. Das hat mir überrascht. Und ein paar Torten darf es noch geben wahrscheinlich dazwischen. Da sind wir dabei. Sehr gut.